Hallo, wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich hoffentlich schon rausgefunden, was für eine Art Video das ist. Denn einerseits wird eine Art Accessibility-Check, andererseits wird es eine Petit Cuisine. Also ich bin nicht selbst ein bisschen verwirrt, aber wir werden es rausfinden. Ich gehe nämlich heute zu McDonalds, und probier mal mein Burger. Ich muss gestehen, ich habe glaube seit über zehn Jahren bei McDonalds nichts mehr gegessen. Also auch keine Veggies, Veggie-Sachen mehr. Darum wird das für mich eine sehr spannende Sache, ob ich es überhaupt noch markentechnisch vertrage. Aber jetzt schauen wir mal, wo der Kiosk ist, und wie das funktioniert. Wir haben hier ich glaube, das ist der Kio, und da werden wir jetzt gut. Setze da weg, da gibt es schon ein Rolli-Zeichen, das probieren wir jetzt gleich aus. Okay, eins spielt zum Test, das Ding ist viel zu hoch, für rolli -Fahrer. Da oben jetzt, möchte sie fortfahren. Okay. Probieren wir das Alli-Zeichen aus. Bitte bestätigen Sie den Modus. Setzen Sie ja. Also. Sehr gut. Bitte bestätigen Sie den Modus, okay? Ja. Und jetzt? <lacht> was macht ihr jetzt? Ich kann ja. helfen, Jetzt will ja, ich eigentlich selbst sein, oder? Ja, das ist doch wohl ja Okay, ja, bitte. Ja, ist jetzt Machen wir mal so, schauen wir mal. Hier Ah, hier essen. Hier essen. Was, was möchten Sie denn gerne haben? An mein Burger. Mhm. Und dann bauen wir der Kasse oder? Mit Karte. Mit Karte, das sind ja, kein Problem. Und da einen Burger. Ein Burger. Wollen Sie die? Chicken? Ohne Brot oder.. Äh, ich möchte vegetarisch. Vegetarisch. Vegetarisch. Haben wir. Das kann man eigentlich alles vegetarisch machen. Äh, dann gehen wir mal da. Kann man jeden feiern. Ohne Brot, oder? Also was könnte man da machen, vegetarisch? Also im Internet steht nehmen man kann sie alles aussuchen. Ja, genau. Aber das, das gibt es leider nicht mehr. Das, das haben wir nicht mehr, aber äh, Sie können zum Beispiel den Brot nehmen und dann, dann vegetarisch hier reingeben. Statt Fleisch dann vegetarisch. Ja, da gibt es so ein... ein, ein, ein, ein Vegetarisches mhm. ja, ja gibt's noch das, das gibt es noch wow. also sie können sich ein, einfach einen, äh, zum Beispiel da ge, äh, suchen sie sich einen Burger aus ja machen wir mal so ich zeig's ihnen mal ja und dann gehen sie halt, äh, auf Rindfleisch wegnehmen ja und dann kommt hier unten vegetarisch was ist das das, das ist das so, äh, abbrechen das ist ja Wahnsinn jetzt, gell? Das ist wir Wahnsinn. Mal schauen, schauen wir mal kurz da um Chicken. Ich glaube Chicken kann man vegetarisch machen. Dieser Dingki, Klassiker. Ja, da kann man vegetarisch machen. Also da haben Sie Brot, Salat. Also wenn Sie das Sauce nicht machen, haben möchten, da können wir Sie alles reingeben, was Sie wollen. Welche Soße Sie rein wollen. Und da haben wir es dann vegetarisch. Äh, geben wir äh, von der Chicken raus und dann haben wir vegetarisch statt äh, Chicken, okay? Und jetzt okay. können Sie sich ihren Burger selber aufbauen. also... Okay, dann würde ich gerne die, die Original-Sandwich-Sauce weggeben und dann Lolo Bionda den Salat auch. Weggeben, ja, machen wir es. Äh, jetzt haben wir nur Brot und äh, Vegetarisch. Ja, und unten mache ich jetzt gehe ich mal langsam, damit sie auch schauen können. Extra, was ist das extra Veggie da? Ne? Extra Veggie, dann wird es dann zwei. Eins, eins genügt. Ähm, äh, Heumilch, Emmentaler. Emmentaler haben wir ja auch. Wollen Sie? Heumilch. Ja. Ja, machen wir einmal. Ja? Ja. Gut. Dann weiter runter bitte. Ja, sicher. Sagen Sie mir doch Gurken. Gurken. Diese äh, normale äh, ja. Salatgurken. Salatgurken. Ja sicher. Für, für, für was? Runter. Ja sicher. Rucola. Ja. Rucola, ja. Runter. Ja. ja. Tzatziki-Sauce. Tzatziki Soße, welches ist das? Äh, da, gell? Mhm. Tzatziki Soße. Okay. Okay, dann haben wir noch. Ja, dann haben wir ihn passt. passt? Fertig? Mhm. Okay. Okay. Nein. Was denn? Okay, passt. Was? Nein, nein, das, das gehen wir weg. Das gehen wir weg. So, jetzt haben wir nur einen Burger, ja? Wollen Sie noch was genau, dazu Genau, So, dann gehen wir auch fertig. Und alle mit Fred Chicken Tzatziki-Soße, Original-Soße, ist weg. Lalo Window ist auch weg. Und dann haben wir alles, was Sie eingeschickt haben, ne? Ja? ja. So, dann auch bezahlen, ne? Ja. Was? Das können Sie dann sagen, ja? Also ich habe hier jetzt den Bon rausbekommen, und ich muss sagen, es war scheiß kompliziert es war echt nett, sehr kundenfreundlich, und ja, es ging nicht so schön, bis auf der Webseite etwas Advertised wurde. Aber naja, schauen wir mal, wie es schmeckt. Mein Assistent hat mir doch aufmerksam gemacht, dass ich wahrscheinlich 1 Euro mehr Zeit habe für den Burger, als wie der Originalburger, aber es gibt immer kein Veggie-Burger-Original. Also das Ganze ist furchtbar kompliziert zu bestellen. Und teuer. Ja. Und da ich heute Botzen bin, freue ich mich heute, ich habe ihn mal da Ich habe nicht mehr gewusst, wie schlappig die Dinger sind. Echt war. Aber ich frage mich gerade ernsthaft, aus was dieses Förderwickel äh, besteht. Ich habe keine Ahnung. Aber mit der Ratburger. Ich mache das Ganze frisch. <lacht> aber ich muss echt ausfinden, dass du aus Schleiber Ja, aber ich meine, das ist nicht so. Das Leibchen ist, ist, das Leibchen ist ähm, so schmal. Es füllt nicht den ganzen Körper aus. Und ist ein bisschen frisch. Und bist du da sicher, dass das kein Fleisch ist? Nein! Ja. Es steht sehr verdächtig nach Hühnerfleisch aus. <lacht> Wenn ihr ein Game zurück. Sie wird fast gut verwenden. Das freut mich jetzt nicht. <lacht> ich stelle mir ein Veggie-Leibchen ein bisschen grüner, ein bisschen gemüsiger vor. Du musst mich fertig <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, eine Frage. Ist das wirklich ein vegetarisches Leibchen? Ist das ein vegetarisches Leibchen? Ja. wenn Sie bestellt haben, bekommen Sie einen vegetarischen. Okay. Aus was ist das? Was ist Pflanzenfasern. Okay. Und Proteinen, Milch. Und Panadis drauf. Okay. Danke. <lacht> Wenn dem so ist, dann ist klar, warum so alt. Pflanzenfaser. Äh, nein, nein, was? Hat er gesagt? Ja. Fakt ist, <lacht> das Personal hier auf den der Neu-Überstraße, der ist sehr nett, sehr freundlich, und hilfsbereit. Ohne deren Unterstützung wäre es bei diesem Terminal gar nicht gegangen. Der Terminal an sich ist absolut nicht barrierefrei. Aber ich glaube er ist generell sehr user-unfreundlich, wenn man nicht stumpf nach der Karte bestellt, sondern wie ich diese My Burger Experience ausprobieren will. Generell ist die Idee super nett. Du stößt du deinen Burger zusammen und dann kriegst du weil dann warst du dass er wirklich ziemlich frisch gemacht ist und das ist schon ganz nett. Entschuldigung. Ja, aber ich mach's so jetzt Mal. Ach, weil Veggie-Meibchen, es hat sehr spooky ausgehört. Und wenn es euch noch nichts wirklich schmeckt, ist es so hart. Das war's. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.